Ja, herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Grüß euch! Mit Martin. Und Martin. Wir haben es hingekriegt. Jo. Yes. Fang <lacht> huh. an. Jo. Passt. Die Wahl ist vorbei. Endlich. Na ja. Zügfrei ist nicht passiert. Nein. Und ich meine, ich bin wir lesen ja schon ewig die Heute, und ich hab mir lese gründlich, aber mir ist völlig entgangen, wie humorvoll das Wetter, oder halt humorvoll das Wetter in der Heute ist. Du spürst auf die Montagsmeldung an, oder? Alter. Sonnig, wie jetzt schau. Nicht nur die SPÖ zieht heute blau. Na, ja. Nicht du was sie rein, hier, ist doch sie rein, bis gut. Ja. Und wie heute, damit habt ihr mehr als nur 26,75% der Österreicher das Wetter vermisst, so in und Nicht cool. Aber in Amerika haben sie ja das kleine Problem mit diesen ähm, Präsidenten. Mhm. Und es gibt ja... Ähm, wir haben vor kurzem erst gehabt, dass der, der Mr. Hefner, Mr. Playboy, gestorben ist. Ja. Aber es gibt Gott einen großen, wahren Amerikaner, der die Liebe hochreibt, sag ja, ich mal. Der mit dem goldenen Rollstuhl, oder? Der mit dem goldenen Rollstuhl, der Mr. Hustler, ähm, der Larry Flint, der hat jetzt 10 Millionen Dollar Bounty ausgesetzt, also ein, ein, ein, ein Preisgeld, sozusagen, für Informationen, die den Präsidenten stürzen können. Das ist echt geil. Damit ein, ein Amtsenthebungsverfahren oder sowas mhm. äh, ist auch Und hier hat man gedacht, auf Österreich umgemünzt, Herr Haselsteiner vielleicht? Hm? Ja, und was müsste der sagen? So? Ja, ja ich denke, 1 Million Euro wird gelingen, und für irgendwelche Informationen, die vielleicht genauer liegen, dass die Blauen wirklich rechts sind. Und nazi ja wieder uns. Oder dass, oder dass der Sebastian Kurz sogar nicht passiv wahlberechtigt ist. <lacht> die Möglichkeiten sind endlos, Herr Haselsteiner. Vielleicht ist was dabei für Sie. <lacht> für all die Politikexperten Politik-Experten. Warum habt ihr die Wahlen nicht angefestet? Ich verstehe es nicht. In der Heute ist der Beweis drin angebundener Kuli reicht, nur bis zur ÖVP. Wenn die Blauen hinter der ÖVP stehen würden, also vor der ÖVP am Zettel, dann hätten die 100%, 100% Schawalanfestung betrieben. Mhm. Also Bürger kann man gar nicht die SPÖ wählen. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf Twitter, man hat äh, erfahren, dass die meisten Akademiker dieses Mal SPÖ gewählt haben. Und die SPÖ stängern ja jenseits des Kulis, und es gibt trotzdem Stimmen, die SPÖ angekreuzt haben. Also die müssen das doch geschafft haben. Vielleicht war das nur in bestimmten Wahllokalen ein Versuch der Wahlmanipulation. Die Anfechtung überlegen. Ich würde es ernsthaft überlegen. Die Grünen werden es unterstützen. Die, die Grünen fix. Ganz sicher. Die Neos war dabei. Der Pips? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Und am Dienstag war wieder so eine Wettermeldung. Was war da genau? Unglaublich. Die Sonne lacht, ob sie sich über das Burka-Verbot lustig macht. Die hm. ja. Frage ist, darf die Sonne in Österreich überhaupt scheinen, wenn Wolken sind und sie verdeckt ist? Da kommt dann der wahrscheinlich fragen, wie verhängt man der Sonne ein Strafmandat? <lacht> Ja. Das haben Sie sich beim Burka verboten, nicht überlegt, klar. Also eine faszinierende Veränderung, was im Bereich Wirtschaft ist, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, es gibt Leute, die in Österreich mit einem Schnitzelhaus pleite gehen. Die haben es aber dann nicht anders verdient. Nein. Sorry. <lacht> und, hast du es schon beworben? Nein. Warum? Du meinst, bei wem suchst du einen YouTube-Star, oder? Nein, das bist doch du. Das ist die Frage. Suchen die jetzt so jungen, hippen, modebewussten, äh, veganen, partymäuserisch oder maus? Oder besiegen sie Wien auf den Slogan Wien ist anders? Wenn ja, dann bin ich der Mann. Vielleicht mag das wien soll uns irgendwelche Informationen ergeben, okay, ne? Also dir vor Mir vor allem. Genau. Möcht's euch? Bitte sehr, möcht's euch. Ja, jetzt wo die Wahl geschlagen ist, dann werden wieder die Gelder verteilt und die Parteien wie Parteienförderung, Bildungsakademie und so weiter. Mhm. Am effektivsten hat das der Pilz gemacht, mit nur einem Plakat zu fast 5 Millionen Förderung Na Naja, eigentlich waren es zwei Plakate, aber trotzdem Respekt. Okay. Bei zwei Plakaten, schon will nicht immer so weit. <lacht> <lacht> Was haben wir denn noch? Ah, apropos Kohle. Kohle, gell? Genau. <lacht> der arme Trump Wie das lesen, aber ich ist doch 92% in der rechten Liste abgestürzt, oder? Plätze. Plätze. Plätze, Plätze. Nicht Prozent. Entschuldige, Plätze. <lacht> waren es als Plätze? Würde er wahrscheinlich vom Trump Tower springen. Mit. Naja, jedenfalls. Ich glaube, es gibt einige Leute, die der Meinung waren, es war echt gescheiter, wenn er sich mehr um sein Geld kümmert als um Amerika. Also money first. Statt America first. Ja. Ja, du. Sag nichts, ich weiß, was kommt. Sorry. Aber hey. Aufgelegt. Aufgelegt. Also sprich. In, in Deutschland gibt es das erste Bordell mit Sexpuppen, da kannst du gar keine mehr checken, du musst mit einer von den Sexpuppen füllen, mhm. und das Kuriose ist, und da sehe ich, einen wirklich gravierenden ähm, Wechsel-Change-Shift im Mannsbild, also im Männerbild, mhm. weil die Ehefrauen sind scheinbar total einverstanden damit, dass die Männer da ins Laufhaus gehen und mit den Puppen spielen. Die sehen es nicht als Betrüg äh, Betrügerei, Fremdtiere, sondern und mein Mann spielt halt gern mit Puppen. Jetzt bringen wir die Kinder von klar auf bei, die Mädels spielen mit Puppen, Puppen spielen mit Autos. Und die erwachsenen Männer, die Väter von heute und morgen mit Puppen spielen dürfen. Ich sehen wir dann noch echte Männer? Ich glaub's nicht. Ich verstehe es nicht. Aber von echten Männern haben wir gleich einen Filmtipp für euch. Ich persönlich bin auch, ja, ich kann schon keiner warten, und ich weiß, jeder von euch geht genauso, an wie es nicht nur wisst. Den Biopic, also eine Biografie in Filmform über unseren Arne. Die steirische Eiche oh, Komm, bald in die Kinos, Was machen wir eigentlich bald. Gut sei Dank. Haben alle drauf gewartet? Sicher. Na klar. I'll be back, I clean out. Du klingst ähnlich wie er. Fast, gell? Da habe nicht so viel drin jetzt. Was haben wir denn noch? Naja, du wolltest ja unbedingt die Reichweite erhöhen. Hä? Hey. Auch die Schlagzeilenrevue ist like-geil. Und was ist like-geiler als Hundebabys? Ah, sagen Sie nicht süß. Sie suchen ja nichts zu Hause. Also, meldet es euch einfach oder lasst einfach ein Like da für die süßen Hunde. Ich glaube, du gehst das falsch an. Millionen Zugriffe kriegst du nur mit katzen -Content. Nein, ich glaub, Hunde genau. Na, schau mal, ob wir eine Million kriegen, weil nicht habe ich recht. <lacht> okay, Frage an euch in die Kommentare. Hunde oder Katzen? Und ich weiß, was ihr antworten werde jetzt. Hunde. Ihr kennt euch noch erinnern an Christkind und Weihnachtsmann? Hunde. Katzen. Ja, also die Neos rahmen ja voll ab, die sind jetzt Vierter im Parlament und kriegen ganz schön viel coole parteienförderung Erstens, die sind nur Vierter, weil es fünften mehr gibt. Stimmt. Nein, oh ja, doch, doch der, der ich ist Fünfter. okay Dann gibt es keinen Sechsten mehr. Das stimmt. Deswegen sind sie jetzt hier. ja Und zweitens, sie sind natürlich so wirtschaftlich orientiert, oder liberal, oder was auch immer, dass sie nur die Hälfte an Kohle wollen eigentlich. Die was jetzt an Parteiförderung da ist. Ja, aber die Grünen sind besser, die haben gleich gesagt, die wollen gar nichts. Ob sie das so gesagt haben, weiß ich nicht. Aber das Ergebnis ist so, die Grünen haben keine Parteiförderung. Was war am Freitag? Am Freitag? Ja, also ähm, bin ich, am Freitag bin ich, bin ich zum, zum Standort geworden. Ja. Um mir die Leute zu holen. Ja, so wie jeden Tag, und Genau. Und ich glaube, es gibt eine Verschwörung bei der Heute damit wir die Freitage, weil wir es ja ein paar Mal gehabt, mm -hmm. dass wir es nicht grün. Weil vor meinem Standel habe ich Bock gesehen, lauter Glas Scherben am Es war Freitag, mm -hmm. ungefähr 3, 4, 12. Und am Freitag mache meine Werkstatt dann zu, um eins spätestens. Bist du eingefallen in die Scherben? Ich bin einig und hab mir einen Bratsche gewählt. Und dann bin ich gleich mit Assi und so, und dann habe ich sofort angerufen und habe schnell zum Wertschluss war ja. Zum Reifenwechseln, weil ja. ich kann das ganze Woche nicht mit Porsche noch Und das hat funktioniert? Das hat Gott sei Dank geklappt. Oh. Er hat dann noch gehört, ich bin für ein Viertelstück Spaß gekommen. Mhm. Aber die waren noch da. Danke. Und ähm, Reifen gewechselt. Hier sieht man, also es war richtig schnell, Ferrari-mäßig. So genau. äh, und dann war ich halt so aufgewühlt und fertig und du hast keine. Nein. Nein, aber Hauptsache die Reifen sind wieder in Ordnung. Ja, voll. Ja. Man muss <lacht> Prioritäten setzen. Man muss, echt, ja, es tut man laut werden, aber vier Reifen sind wichtiger als auf Fahrzeug. Ja. Sorry. Also, ihr kennt es ja nachlesen im Internet. Eben. In diesem Sinne, schöne Woche. Danke fürs Reinschauen. Bis zur nächsten Woche. Und ihr wisst eh, Hunde, Hunde. oder Katzen? Hunde. <lacht> Ciao.